Hallo, ich bin der Jürgen Treptow von der Stadt Soest, ich bin Geograf von der Ausbildung her und ähm, zuständig für Geoinformation und für Datenmanagement. Und im Rahmen der Digitalen Modellkommune ähm, bin ich zuständig für das Soester 3D Stadtmodell. Stadtmodell ist vielleicht erstmal nichts Besonderes, werden Sie sagen, aber das Soester 3D Stadtmodell ist schon was Besonderes, zeichnet sich vor allen Dingen aus durch eine sehr hohe geometrische Qualität, die seinesgleichen sucht in Deutschland und Europa. Wir haben also sehr hochgenaue Daten, wo die Dächer zum Beispiel, wieder Dachgaube haben. Und äh, etwas ganz Besonderes ist eben auch, wir haben ein volltexturiertes Modell. Normalerweise braucht man da zwei Flüge für. Wir haben es in einem Flug geschafft mit einer ganz besonderen Kamera, die es ermöglicht, halt in einem Flug die Aufsicht und die Schrägsicht zu. Und ähm, ja, es gibt besondere Funktionen. Das Modell ist nicht nur einfach schön, um zu gucken, sondern es hat besondere Tools und die sogenannte Handwerker-App, die ist auch schon online, die kann man schon nutzen. Da wollen wir ja das Handwerk unterstützen, den Mittelstand. Da kann zum Beispiel ein Dachdecker oder ein Stuckateur die sich die Vorortmessung mit Lasergerät sparen. Er klickt ein Gebäude an und bekommt binnen von einer Minute ein digitales Aufmaß in Form einer 3D-PDF-Datei zugeschickt mit allen Maßen, die er braucht. Eine weitere App ist die 3D-Druck-App. Die ist kurz vor der Fertigstellung und wird wahrscheinlich am 19.06. passend zur Fachkonferenz auch online sein. Da kann man ein Gebäude oder mehrere Gebäude, ein Quartier, äh, sich auswählen kann dann eine Druckdatei, die kann äh, von einem professionellen 3D-Drucker dann ausgegeben werden. Das ist auch äh, sicherlich interessant für jedermann, neben natürlich den Stadtplanern und Architekten, auch für Privatleute. Und das dritte Tool, ein Erkundungstool, genannt Immobilien-App, das äh, zielt darauf, dass man ja, wenn man zum Beispiel Neubürger ist oder sich interessiert, einfach für ein Gebäude, einen Standort dass man dann einen Gebäudereport mit allerlei Informationen zu diesem Standort und zum Gebäude, wie zum Beispiel ähm, kürzte Entfernung zum nächsten Kindergarten oder zum nächsten Denkmalschutz, welcher ist der Bodenrichtwert und so weiter. Ja, ich hoffe, ähm, Sie haben Lust, äh, so es zu erkunden im 3D-Stadtmodell unsere so wunderschöne mittelalterliche Stadt mit Stadtwall und schauen sich das Ganze mal an.